Und jetzt möchte ich recht herzlich Herrn Bruno Adam Wolf nach vorne bitten. So. Ihr hört mich, ne? Hallo. Ich heiße Bruno Adam Wolf. Ich bin äh, Abgeordneter in der Region Hannover und ich bin auch Ratsherr der Landeshauptstadt. Deswegen bin ich aber nicht hier heute. Ich bin hier, weil ich Journalist bin und in den 2000er Jahren x-mal in Afghanistan war. Und ich werde jetzt mal mit etwas anderem anfangen als mit den gegenwärtigen Horrorgeschichten, die wir alle gehört haben. Ich möchte mal sagen, dass für mich Afghanistan nicht die Taliban sind und nicht die ganzen Spinner, die alles das implementiert haben, was zurzeit vor sich geht, sondern die Menschen in Afghanistan, die ich erlebt habe als ungeheuer freundlich, gastfreundlich, wundervoll und warmherzig. Und ich bin immer noch so überrascht und immer noch beeindruckt, mit welcher... Äh, grandiosen Art, die Menschen immer wieder jemanden willkommen geheißen haben, der nicht aus Afghanistan kam. Das ist wirklich Afghanistan. Ich war 2015 als Kapitän eines zivilen Seenotrettungsschiffes, der mit der Sea-Watch im Mittelmeer tätig, nördlich von Libyen, und habe Leute aus dem Wasser gezogen, die dann auch irgendwie weitergehen mussten. Auch da waren sehr viele Leute aus Afghanistan dabei, die damals schon geflüchtet sind. Ich habe danach, als ich äh, hierher gekommen bin, gedacht, dass die Menschen, die geflüchtet sind, auch egal woher, und in diesem Fall jetzt aus Afghanistan, halt auch weiterziehen und irgendwo eine Perspektive haben müssen. Und deswegen bin ich dann hier in Hannover angetreten zur Wahl und habe mich aufstellen lassen, damit ich später die Möglichkeit gehabt habe und sie auch jetzt haben, hier ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen frei und unabhängig leben können. Und dafür stehe ich auch hier. Dann als lupenreiner Demokrat ist es mir am wichtigsten, dass alle Menschen gleich viel wert sind, von Geburt, Jugend und Chancen auf dieser Welt. Und da nehme ich, also es gibt niemanden, den man da ausnehmen kann. Wir sind alle gleich, Frauen, Männer, Kinder, alte Leute und junge Leute. Wir müssen allen die gleichen Chancen geben, die gleichen Bildungschancen und Möglichkeiten ihr Leben da zu verwirklichen auf der Welt, wo sie es für richtig halten und wo sie es mögen. Es ist völlig egal, wo jemand geboren ist. Jeder hat das Recht auf der Welt, sich seinen Mittelpunkt und sein Leben aufzubauen. Mein eigentlicher Beruf ist Journalist, wie gesagt. Ich habe lange für verschiedene Agenturen in Kriegsgebieten gearbeitet. Und was mir besonders Sorgen macht, jetzt ist, dass die Menschen in Afghanistan, die für die Presse arbeiten, direkt oder indirekt, jeden Tag vom Tod bedroht sind. Ich habe Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen. Kolleginnen, sage ich ausdrücklich in Afghanistan, die zurzeit in irgendwelchen Verstecken und Kellerlöchern sitzen und darauf warten, dass sie da rauskommen. Ich bin in Kontakt mit den Leuten, weil die Händenetze teilweise auch funktionieren, die mir jeden Tag schreiben, dass sie jederzeit darauf warten, dass die Taliban in die Tür eintreten und ich nie wieder was von ihnen hören möchte, kann, soll. Das kann so nicht sein. Egal, wie immer wir dazu stehen, aber Menschen, die vom Tod bedroht sind, einfach nur... Weil sie die Pressefreiheit wahrnehmen oder die Realität und die Möglichkeit, das zu sagen, was sie für richtig halten, das kann so nicht sein. Und da müssen wir alle, mit allem, was es uns kostet, dafür streiten und kämpfen, dass das so nicht weitergeht. Und ich habe eben erwähnt, KollegInnen habe ich ganz viele in Afghanistan, junge Mädchen und Frauen, die in den letzten zehn Jahren es geschafft haben, eine Ausbildung zu machen, Studium durchzuziehen, eine Karriere anzufangen und die wirklich glücklich waren, dass das endlich in Afghanistan möglich war mit der Perspektive auf ein freies Land, auch auf längere Zeit. Das alles ist innerhalb von ein paar Tagen zunichte gemacht worden. Wer daran schuld ist, da kann man sich jetzt lang drüber streiten. Die amerikanische Besatzung war falsch, die, Be die Besatzung der Europäer auch. Man hätte von vornherein mit den Menschen in Afghanistan zusammenarbeiten müssen, und zwar mit den liberalen Kräften. Der Krieg in Afghanistan geht ja seit 200 Jahren, das ist ja kein neues Phänomen. Das muss enden, wir können so nicht weitermachen. Wir können nicht kolonial Länder ausbeuten, die nachher das Opfer von widerstreitenden Interessen der Großmächte werden. So geht es nicht, niemals. Als letztes einfach nur, wir müssen die Menschen aufnehmen, ohne Ansehen des Alters, der, des Landes und der Herkunft. Wir müssen jetzt eine Luftbrücke aufbauen und sicherstellen, dass alle Menschen, die bedroht werden in Afghanistan, so schnell wie möglich auch in unserem Land Aufnahme finden. Wir haben Platz, willkommen den Menschen in Afghanistan, die uns willkommen geheißen haben, mit offenen Armen. Ihr seid wunderbar, danke.